Neuer Tag, neuer Trail. Yes. Äh, heute gab es schon Pfannkuchen bei uns. Deswegen sind wir wieder mitten in der Hitze unterwegs. Jetzt ist es 10 und es geht rauf auf den Utschka. Das wäre zumindest mal der Plan. Höchstes Gebirge hier um Opatia rum. Und so ungefähr 1500 Höhenmeter haben wir vor uns. Pralle Sonne, der Straße wird also vermutlich heiß. Ähm, ja, ich hoffe, wir hüpfen danach noch ins Meer. Ich habe einen Wassermann an meiner Seite, der allerdings äußerst wasserscheu ist. Hm. Kann man nichts machen. Mal schauen, ob ich ihn heute heiß genug bekomme. Übrigens warte ich mein Bike jetzt nicht mehr selbst. <lacht> Okay, habe ich noch nie gemacht, <lacht> aber jetzt wird's mal gewartet und los geht's. Aber erst brauchen wir noch irgendwo ein Semmelchen für die Salami. Das ist halt mega, hier die Küstenstraße ist zwar natürlich die Hauptstraße, aber die Aussicht ist geil und es ist gar nicht so viel los. Ah, Im Hintergrund Autos, eh klar, aber eigentlich wollte ich sagen, im Hintergrund, das Meer und das ist schon sehr geil. Eine kleine Pause und schon wieder einen geilen Blick übers Meer. Wir stehen aber im Schatten, weil es sonst einfach ganz schön heiß ist. Das war gar keine Abschied, aber hier ist genau ein Supermarkt. Ne? Tja, eine gesunde Außen sozusagen. Mit vollem Mund spricht sich so ein bisschen komisch nicht, Petra? Wir haben keine Zeit, wir müssen radeln. Geil, Oma! Das ist er da weg. Frechheit. Und wieder geiler Blick übers Meer. Das ist schon Hammer. Und heute haben wir schon festgestellt, dass lustigerweise weniger los als gestern, obwohl die Straße gestern einspurig war. Heute ist es etwas gemütlicher als sonst. Jetzt hocken wir schon beim Kaffeeschall. Aber keine Sorge, wenn nicht der totale Wittereinbruch kommt, dann werden wir auf jeden Fall noch umlanden. Jetzt kann man sagen, was man will. Aber mit dem Kaffee hatten wir einen guten Tag mit Dem großen Regen sind wir erstmal entkommen. Jetzt hat es ein bisschen abgekühlt. Ist super fein. Und wer hatte die Idee? Ich. Die gute Petra. Wollte sie wieder eine Pause machen. Oh, Wahnsinn. Voll verweiflicht geworden. Stimmt. Verdammt, falsche Frage, ich hatte die Idee doch nicht. Schaut mal, das ist natürlich nicht cool, aber in Summe wieder krass zu sehen, sowas huscht hier manchmal vor uns, über die Straße oder auch über den Trail. Alles schon wieder getrocknet, krass wie schnell das hier geht bei der Hitze. Und noch drei Kilometer, jetzt zumindest auf dem Schild da vorne, dann sind wir oben Hast so am Utschka. Ja. und das ist Steinbock, man möchte es kaum glauben. Geile Kurve hier, aber der Himmel vermischt sich jetzt so ein bisschen mit dem Meer, weil es schon wieder leicht regnet. Ganz schön gemein. Die Wolke verfolgt uns. Die Wolke verfolgt uns, ja. Naja, zumindest ist es da nicht so heiß, aber ich hoffe der Trail wird nicht allzu nass. Mega! Jetzt haben wir es bald geschafft. Da geht's rauf und das ist unser Blick. Es sieht ja so aus, dass ich immer brav auf ihn warte und dann, dann fährt er mir davon. Ach ja, aber wir sind gut oben eingekommen. Das ist die Hauptsache. Aussicht hier oben ist echt geil. Lo. Ja, ist das so. Gar nicht wahr. Das ist der Blick in die andere Richtung. Ja, leider ist es leicht trüb. Die weiße Kuppel, die sieht man auch von gefühlt überall. Sieht man nicht, weißt du? Ja, die Boah. sieht man. Weiße Kuppel. Ja, ja, Wahnsinn. <lacht> Und geduft hat er auch, ich ja. Was? Wo? Was? Was? Ach so. Wo? Das hast du mir gekauft. Ja. Auf ich Bestellung. <lacht> Das kommt nicht hier rein. Ja, das ist schon ein cooler Aussichtsturm hier. Und ich dachte, wir schaffen es, dass wir bei geilem Kontrast oben sind. Aber irgendwie sind mir das nicht gegönnt. Naja, mal sehen, wie das dann nachher am PC so ausschaut. Ja! Yeah! Da haben wir noch ein paar Aufnahmen gemacht, um ein gutes Titelbild zu erhaschen. Und dann kurz die Drohne fliegen gelassen. Eine Sequenz davon habt ihr schon beim Intro gesehen. Und hier hätte sie ringsrum fliegen sollen, hat aber dann auf der Hälfte den Flug abgebrochen. Egal, ein bisschen einen Eindruck kriegt ihr schon. Da oben ist schon wirklich immer super eindrucksvoll. Nur das Wetter, irgendwie hatte ich da nie so richtig Glück. Bisher war es immer ein bisschen wolkig, aber was soll's. Hauptsache, man hat es geschafft. Und da muss man wieder ein paar Meter über die Straße runterfahren, bevor es dann in einen schier endlosen Trail geht. Der ist wirklich ewig lang und richtig schön, aber gar nicht ganz so einfach. Also auch hier ein bisschen fahren sollte man schon können. Irgendwas zwischen S2 und S3 würde ich sagen. Und natürlich deutlich leichter, wenn er trocken ist, weil die Steine sonst auch wieder relativ speckig sind, vergleichbar mit den Gardasee-Trails. Bei uns war es, obwohl es ja gewittert hatte, relativ trocken, also hat sich super fahren lassen. Da haben wir echt Glück gehabt, dadurch, dass es nicht so viel geregnet hat und doch sehr warm war. Ähm, ja, war wirklich super gut und so konnten wir so gut wie alles fahren. Macht natürlich schon deutlich mehr Spaß als wenn es ne, eine kleine Rutschpartie ist. Und einer hat mal geschrieben, wir sollen noch nicht so tun, als ob immer alles gut läuft. Nein, wir hatten tatsächlich keinen Platten diesen Urlaub, also auch diese Abfahrt, keinen Platten. Sowas schneiden wir eigentlich nicht raus. Nur wenn wir mal gar keinen Nerv mehr haben, dann die Kamera halt nicht anschalten. Aber im Großen und Ganzen blende ich Platten fast immer ein, weil die sind zwar für uns in dem Moment ärgerlich aber für euch da draußen ist es ja immer ganz witzig mitzuverfolgen, weil da würde ich dann natürlich so richtig machen. Und hier seht ihr es, ja, also an sich wäre die Strecke schon recht felsig, also plattenprächtig. Aber man darf ja nicht vergessen, wir sind mit den in unterwegs, haben da echt fette Schlappen, also dicke Mäntel drauf. Da steckt so schnell nichts durch, da gehört schon echt viel Pech dazu, wenn man dann mal einen Platten fährt. Und weil auch schon oft gefragt wurde, hinten fahren wir mit etwa zwei sogar 2,5 Bar Luftdruck vorne mit deutlich weniger. Wir fahren ja sehr breite Reifen. Ähm, ich war Plus, ich 2,8. Die anderen fahren glaube ich mit 2,6. Also so an der Grenze zwischen Normal und Plusreifen. 27,5 übrigens, um das auch noch dazu zu sagen. Und ähm, ja, vorne Luftdruck um die 1 bar, 1,2 Bar, also wirklich ein wenig und hinten eben mit 2 bis 2,5 Bar deutlich mehr. All right. <laughs> Ist auch, dass man immer wieder Straßen schneidet, also man könnte auch weiter unten einsteigen oder wow, wenn man dann mal keinen Bock mehr hat oder keine Zeit mehr, weil man sich verkalkuliert hat, kann man jederzeit wieder auf die ja, Straße wechseln schön. und das gibt einem unendlich viele Möglichkeiten und deswegen ist diese Region auch wirklich super spaßig zum Biken. Uns haben jetzt auch schon einige geschrieben, dass sie August in den Urlaub fahren werden. Falls ihr das seht, dann schreibt uns doch mal danach, wie das so war. Wir waren nämlich bisher immer nur im Frühling dort. und <lacht> Dann blüht alles so richtig schön, es ist schon so ein bisschen eingewachsen, aber noch nicht so sehr und ich wäre echt neugierig, wie das dann im Hochsommer ist, ob dann alles zugewachsen ist oder ob das trotzdem mega gut zum Fahren geht. Ja, Also falls ja. jemand Erfahrung hat oder eben auch ihr, die jetzt dann hinfahrt, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie das so ist. Papa, please. gibt auch wieder richtig viele Möglichkeiten an Trails, die man noch fahren kann. Wir sind hier ziemlich im Dickicht gelandet. Ich verlinke euch mal den Track, für den wir in gefahren sind. Allerdings den untersten Trail, den kann man nur schwer empfehlen. Der war ca. 200 Höhenmeter lang, wirklich sehr eingewachsen. Da konnte man kaum was fahren. Das war eher Überlebenstraining. Und erst ganz unten raus hat es dann wieder richtig Spaß gemacht. Von dem her würde ich ab da, wo man auf die Straße kommt, eher den Trail. Nach Mosnica Draga empfehlen, also den, wo wir auch schon gemacht haben, allerdings nicht vom Gipfel aus, aber man kann da jederzeit ja. wieder überschneiden. Ja, das das ist sein. jetzt schon der untere Teil, der zwar wieder Spaß macht, aber dazwischen war echt alles zugewachsen und eben nicht empfehlenswert. Ah. Weite. Jetzt weiß ich ja leider schon, dass ich Schwerchance habe. Vorher mache ich noch bessere Dinge. <lacht> Aber ich ist ja alles nichts. Es geht vorher zu den Bojen, oder? Wir sind jetzt auch gleich wieder. Oder nur vor? Mhm. Nur vor? Die Plätze. Fertig. Los! Das heißt, gleich mal mit dir, kommen? Ja. Nico hat gewonnen. Wer hat gewonnen? Irgendwie. Nico hat gewonnen. <lacht> schon wieder. Ja, falls man es vorher nicht gehört hat. Nico hat gewonnen. <lacht> Und wer war im Schwimmverein? Ich war im Schwimmverein. Wir sind gerade am Weg zum Essen. Wir hatten gerade ein Wettschwimmen und jetzt freut er sich, dass das er gewonnen hat. Ja, Nico war wichtig, jetzt nochmal zu erwähnen, dass er tatsächlich gewonnen hat. Dementsprechend muss ich ihn jetzt zum Essen einladen. Und. Ziegerpizza. Ziegerpizza. <lacht> Aber uh, Petra hat erzählt, dass sie im Schwimmverein war und ich nicht. In hm. welchem Schwimmverein warst du denn? Ich war ewig lang im Schwimmverein. Seit ein bei mir halt. Ganz schön verkackt, würde ich sagen. Ja, ja. Ah, guten Appetit. Es gibt auch gemeine Gewinner, nicht nur schlechte Verlierer, möchte ich dazu sagen. <lacht>